Ich bin's Conny und heute spielen wir mal die Mad Murderer. Okay, v Victor. Ja? Oh, du bist so wunderschön. Vielen Dank. So, das ist jetzt Mad Murderer. Mhm. Es gibt scheinbar Pets. Guck mal in dein Inventory, du hast einfach die Default Cat und die equip ich jetzt einfach. Guck dir das an. Ich habe die Default Cat. Warte. Die Default Cat ist richtig traurig. Warte, warte, warte. Du willst mir sagen, wenn ich auf Inventory klicke und dann hier da gehe, mache ich eins Schaden auf meinen auf mein, mein, mein, mein Pets, mit meinem Pet? Ja, Mann. Wo können wir Sachen abbauen? Wo können wir Sachen abbauen? Das ist einfach eine Mischung aus Mörder Mystery und Pet Simulator. Oh mein Gott. Nee, warum hat das 1? Frage ich mich. Wahrscheinlich Level 1. Cringe. Oh, hier kann man auch bald map, voten. Oh, map Voting. Oh, Map-Voting gibt es auch bald. Sehr schön. Und hier gibt es hm. irgendwie eine Fuse-Maschine und das Match geht los. Okay. Dann verrate ich dir nicht, was ich bin. Ja, F ich auch nicht. Hm. Aber ich weiß schon, was du bist. Cringe. Also bist du Murder. Hab's genommen. Genau, genau, genau. Give him Weapon in. 2, 1. Nein, und das Reapons ist Mörder. Weapons sind, sind ready. Kann es das sein, dass dieses Spiel. Keine, keine Sounds hat? Es hat schon Sounds, die sind aber leise, weil äh, Dings äh, oh smart ist. Oh mein Gott. Ist. Bitte töte mich. Schau dir meine Arme an. Du bist so ein Boss. Ich, komm, komm zu mir sofort, dann bin ich so ein richtiger Koloss. Du bist schon ein Koloss. Warte, ich mach mal kurz bei mir die Musik lauter, weil das Spiel ist halt smart. Weißt du, Lautstärke äh. halt richtig gebalanced. Nicht so wie in allen anderen Roblox-Spielen, wo alles viel zu laut ist. Oh mein Gott, Anton, da sind NFTs. NFTs, Gratis. oh mein Gott. Feel free, free. to screenshot. Oh mein free Gott, wir dürfen sie screenshoten. Das sind, äh. Ach, ja, die hat nachgezeichnet, kann das sein? Ja, die sind, Tatsächlich, die sind nachgezeichnet. Oh, da ist eine Leiche! Nee, der baut da grad einen Coin ab! Warte, was? was? Ich hab hey, was? Ich ein Coin, ab, einen Coin <lacht> ab! Als ob man hier okay, wirklich was? Coins abbauen kann mit seinem Pet. Hä, hey, was? Was? Das ist einfach Murder Mystery. -Triff pet Simulator, aber for real. Was ist denn das hier, Digga? <lacht> Warum gibst hier überhaupt einen Mörderer? Ja. Ich wurde gerade ermordet. Oh mein Gott, Coins. Oh mein Gott, Anton ich wurde Coins. ermordet. Ich watch sieht eigentlich ganz okay aus. Kist sieht eigentlich ganz okay aus. Oh, ich mag das Interface, wenn man spectatet. Wenn du spektatetest, wenn du irgendwann mal tot bist. Ey. <lacht> ja, jetzt bist du tot. Aber wenn du mal tot ich bist, einen dann, dann, coin dann guck einfach mal da, da unten. Ich mag das Interface da unten. Das ist zwar sehr schlicht, sieht aber aus. Oh. Warum ist der eine Typ grün? Ich weiß nicht, alle haben ihre Farben. Jetzt ihren Gamer chillt im Jacuzzi. Ikewall kämpft mit dem... Oh, okay. Der Detective ist tot. Ah, das Messer bleibt richtig in den ah. Leuten stecken, wenn die tot sind. Cringe. Cringe. Warte, ich guck jetzt mal dem Mörderer zu. Wie mit Pets abbauen. Ey, äh, wie mit Coins abbauen. Hä, <lacht> der, der Typ stirbt nicht. It's Ian Gamer, so ein Boss. Ach, das ist ein Typ? Ich dachte, das wäre ein äh, Prop. Nee. Lol. Das ist ein Typ. Okay, in Innocence die Wind, Musik Warum? also war die Zeit schon vorbei, deswegen. Ja, ja, war okay. hat wenig, wenig Zeit. Okay, für also so 500 Coins gelassen. kann man hier das erste Eck öffnen, wir müssen Coins bekommen. Oh, wir es kannst geht schon auch wieder Skins los. Skins kaufen, ne? Ja. Oh, Coin. Coin, Coin. Oh, mein oh Gott. das ist eine po äh, Murder Mystery 2 Map, oder nicht, oder? Es kann sein, aber es gibt hier einfach NFTs. Oh mein Gott. Ach, ja. wo sind NFTs? Es ist eigentlich wie Pet Simulator X. Guck mal, da kommen noch Orbs raus, die man aufsammeln muss. Ja, da kommen Orbs oh. raus. Ey, wer hat denn so wenig Ehre? Neee! Was sind diese uh, Dinger, die das, also das, das kann man mit Rubinen machen Fusion, no pics allowed, cringe Ja, keine Picks. Du kannst kann Sachen fusen ja, man kann ja, wahrscheinlich Pets füßen. Mad Store. Kann man sich für Pets, ich meine, für Robux Sachen kaufen. Nice. Okay. Hä? Cringe. Mad Studio, Mad Ja, Das Spiel verwirrt mich mehr, als das irgendwas, was wir anders Nein, Es ist halt so ein Murder Mystery. Grundsätzlich finde ich es bis jetzt noch nicht schlecht. Also, wie, wie hat sich das murder spielen gerade eben angeführt? Mm, also äh, genauso wie Mörder Murder Mystery kein Feedback irgendwie. Okay, Feedback wäre natürlich schon schön, wenn man das irgendwie hätte Ja, keine Ahnung, so also Ich habe da reingestochen, ich dachte, ich habe jeden von euch getötet Aber irgendwie gar keinen habe ich von euch getötet mhm. gefühlt Deswegen keine Ahnung, was da abging Ich will auch mal ein sein Wo ist eigentlich der Coin zum Abbau? Also ich baue den gerade ab, mit vier Pets insgesamt Du hast vier Pets? Oh Gott, ich sehe den Mörderer Nö, oh mein Gott, cringe Ah nee, ich sehe doch nicht den Murderer. Er hat einfach, alle Leute haben mir so einen Schmerz an der Seite Oh Ja, ja, ja Oh, hallo Anton, hier ist ein Coin oh. Ah, das ist ein Murderer. Und der Coin ist weg ich habe den Murderer gekillt. Ja, wir haben gewonnen. Ich habe einfach das die Knabe aufgehoben. Mir, was? Hä? Das. Ich habe ihn abgeschossen. Ey, mit der, mit der Detective-Waffe lässt sich richtig gut schießen. Viel besser als im Murder Mystery. Interessant. Das, das, das, das hat sich eben ich gut angefühlt. Gefühl, es war auch nur ein Schuss, den ich abgegeben habe. Ich habe jetzt nicht hektisch gespielt, aber der Schuss hat sich gut angefühlt. Ich habe gezielt. Und ich habe das Gefühl, dass da man mit dem Messer nur eine Person töten kann. Habe. Und ich bin innocent. Das ist oh. cringe. Ich bin cringe. Ja, das bist du. Wo bin ich jetzt bitte? Ah, ich, ich bin will erstmal was. Yeah. Oh, schnell die Orbs einsammeln, bevor der Mörderer kommt. Ah. Ich habe mich irgendwo aus Versehen versteckt. Was steht denn da? I have ten Wolves. Bloody Water Nights, Mary, Bro. Bloody Mary. Bloody, Bloody Mary. Aber Bloody wei weißt du was? Oh Gott, ich hab's gewusst. Ich wollte gerade ansprechen, dass man hier an den Coins warten muss, bis sie abgebaut sind. Das hat natürlich auch einen Nachteil. Und zwar alle Leute versammeln sich bei einem Coin und der Mörderer kann sie einfach abschlachten. Aber du kannst, glaube ich, nur eine Person gleichzeitig töten. Ja. Hat sich zumindest so angefühlt, also dass der ich habe. der Mörderer hat sich eben irgendwie... gerade ziemlich schnell weggemacht. Ich habe irgendwie mehr, zwei, dreimal geschlagen und trotzdem... Oh, hi. Pff. Ich habe dreimal geschlagen und trotzdem nur eine Person getötet. Ich weiß nicht, was da abgeht. Man muss halt ein bisschen üben. Oh. Oh, oh mein Gott. Gott! Der hat neben dich gestochen? <lacht> er hat neben dich gestochen? Ja! Pass blöd. auf, er ist hinter dir! Der ist cringe, das ist, immer ist er! ist noch hinter dir! Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary! Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary! Meinst du, er sieht dich? Nee. Sehr gut. Der ist cringe. Hey, er hat nicht mal als ihren Gamer abgeschlachtet. Hä, hey, wo ist er? Ach, jetzt kommt er erst. Okay, er kommt hier <lacht> Das war echt ein der Zeitpunkt. Er, er sieht dich nicht, er sieht dich nicht! Doch, er, er kommt, er kommt! Cringe, ist deswegen. Ich kommt in den gerecht. Schrank rein. Oh, oh, ich konnte da hoch. Oh mein Gott, ich bin so krass. Oh, ich weiß krasser gar nicht, wo Gamer. du hingegangen bist, aber er ist jetzt irgendwo im Keller. Ich bin so ein krasser Gamer. Geh wieder in den ich Schrank, in dem du am Anfang warst. Genau. Ja, ich gehe in meinen Schrank mir nicht auf Ja, da findet dich. Ich, find ich komme gleich ich mal nicht. rein. Ich bin zu groß. Perfekt. Weil da hat er nämlich zu schon schlau. nachgesucht. Der wird dich niemals finden. Mhm. Du wirst endlich gewinnen. Nicht jeder kann so gut sein wie ich. <lacht> wo kam der auf einmal her? LOL. Ist da so ein Weg? Ich kann hey, sagen, nein, das nein der so ein hat Weg. gerade eben von oh, außen. Hey, du kannst nicht von außen nicht da reingehen. Ach so. Oh. Ah, cringe. Da ist er. Der ist cringe. Ja, er ist ich cringe, jetzt zurück, er verfolgt dich. Er hängt er irgendwie im so Schrank schrattet. fest, hä? er hängt im Schrank fest. Geh wieder raus, geh wieder raus. Wo bin ich hier, hä? Er kommt Wo bin ich dir. hier reingekommen? Ah, ich hab's gesehen, schade. Ah. Nein! Ich so hätte knapp. First Person gehen müssen, aber ich hab verkackt. Ja, ich hätte First Person einfach gehen müssen und den erschießen müssen, aber ich hab verkackt. Es geht, es geht für, für, also, also First, first Person ging ganz gut eben. Aber wenn du wegläufst, ist es natürlich nee, schwerer. ich hab keinen Bock auf Third Person schießen. Na ja, klar. Aber das hab ich immer schlechte Erfahrungen. Third Person muss ich eigentlich auch noch testen, hab ich ja gar nicht gemacht. Da liegen überall Orbs bei Scourge. Innocent hey, hat gewonnen. Innocent. Yeah. Und yeah. Also ehrlich gesagt würde ich mich schon freuen, wenn das Spiel hier Murder Mystery ablösen würde. Das Problem dabei ist halt, Murder Mystery, mhm. da haben die Leute all ihre godly Skins, die sie nicht loswerden wollen. Nee, das Spiel ist aber auch nicht besser als Murder Mystery irgendwie. Ich mag eigentlich schon das Feeling ein bisschen mehr. In Murder Mystery äh, fühlt sich alles ziemlich dreckig an. Hier fühlt sich alles ziemlich dreckig an. Es, es hat immer noch denselben Vibe. aber ich finde, das hier fühlt sich irgendwie schon Murder Mystery an. hat bessere Maps. Das kann sein. Die Murder Mystery Maps kenne ich alle Ma noch nicht so gut. Ja, alle Maps hier sind kacke. Murder Mystery Maps sind auch kacke aber nicht so kacke. Der Typ hat da Angst vor ich mir. Ich, ich lauf auf ihn zu, ich lauf auf ihn zu. Der hat, Angst vor, Der hat Angst vor mir. Der hat Angst vor mir. Der hat <lacht> Angst <lacht> vor mir. Komm, ich, ich will cringe. jetzt aber... Ja, wir müssen den nächsten Coin finden. Ich muss ja. unbedingt 500 Coins zusammenbekommen. Jetzt, ihr Gamer steht die ganze Zeit AFK rum. Wenn der der mal der Murderer ist... Ja, der ist, ist, der ist der AFK. Ja, der ist Ich meine, der war vorhin Detective. vorhin Detective. Ja, perfekt. Hui. Ja. Ich brauche mehr Coins, please. Ich bin gespannt, was draus wird. Ja, es gibt ich was weiß immer noch was nicht, was ich davon werden. halten ich soll, dass man äh, jetzt mit Pets im Jacuzzi einfach irgendwelche Coins farmt. Aber... Es ist irgendwie keine Secret-Durchgänge auf dieser Map. Die Map ist voll langweilig. Hey. Hey. Na? Die Map ist voll irgendwie. Hier gibt es keine Secret-Durchgänge oder so. Vielleicht bist du einfach nur zu blöd, um sie zu finden. Digga, ich darf in die Wand rein. Also Wenn ich, ich Wenn es einen Secret-Durchgang gibt, dann wüsste ich das. Hast du nicht? Ne? Oh, ich habe 500 Coins. <lacht> It's Ian, Gamer, war Murderer. Natürlich. Man wird ja eigentlich wegen Aftab Soll ich mir ein neues Knife holen? Ne, ich hol mir ein neues Pad, damit ich schneller Coins farmen kann. natürlich. Und... Mm -hmm. Es ist ein... Es ist eine Kuh. Es ist ein? Ich habe eine Kuh. Ah. Okay, jetzt erstmal die oh. Kuh ausrüsten. Das wird so episch. Anton, was bist du? How oh, many pets... Was hat er gefragt? Ich bin innocent. How oh, many pets... Uh, can we equip at max? Keine Ahnung, ich habe jetzt zwei Pets equipped. Drei. Oh, dein Pet gerade was Das kannst du sehen im Inventar. Ah. Das kannst du im Inventar sehen. Anton, weißt du, wer Mörderer ist? Ich weiß, wer Mörderer ist. Ah. Nicht weglaufen. Hey! Ey. Wie hab ich die, ich die getroffen? Du? Ich hab auf sie draufgeschossen. Ha! Weil du hab fast du geschossen, ich hab dich aufgeschossen, warum hab ich dich getötet? Ja, deswegen müsste ich dich eigentlich treffen. Oh Anto, du bist so ein Pink Player. Ich bin so ein Pink Player. Also ich bin ziemlich froh, dass das mit dem, mit dem Abschlachten hier alles relativ smooth geht. Du kannst aber nur eine Person gleichzeitig abschlachten. Das ist voll cringe. Ja, ich find's aber gar nicht mal so schlecht und ich hab die Sounds lauter als du. Ich. Ich find's bisher ganz gut. Also das, uh, das Waffenfeeling nee, finde ich das Spiel angenehm. Ist cringe. Ich fand, in Murder Strange. Mystery hatte ich eher das Gefühl, dass alles so ziemlich laggt. Wenn du verstehst, wie ich meine. Digga, ich hab euch draufgeschossen, geschossen und bist nicht gestorben, der. Gut, wie viele Leute sind noch am Leben? Ach, der da unten. Keine Ahnung. Das ist der Einzige. Du kannst auch werfen mit rechtsklicken, ne? Wollte ich kurz anmerken. Ja, ich weiß, ich wollte auch werfen. Aber ich dachte mir mhm. gerade so, Bruder. Mhm. Und als Murderer verdient ist man einfach schnell Coins. Jetzt ganz schnell ein neues Eck öffnen und ich habe. Ich werde es wieder sehen mit dem schwarzen Hintergrund und. Ich habe einen Dog. Uh. Geil, Mann. Oh, ja, yeah, Mann. Ja, aber keine Ahnung, ich, ich fühle das Spiel irgendwie nicht so sehr. Also, es fühlt sich angenehmer an. Da kann ich auf jeden Fall zustimmen mittlerweile, ne? Also, da habe ich meine Meinung jetzt dazu geändert. Es fühlt sich angenehmer an. Mhm. Aber trotzdem, es ist es nicht dieses Special, special Feeling Ja stimmt, es es, es das, das ist nicht Spiel. dieses special meshel feeling als wäre das jetzt das krasseste Game aller Zeiten. Eben. Aber es, ist ich einfach... finde es halt angenehmer als Murder Mystery. Und das hat mich halt mhm. an Murder Mystery immer gestört. Das, das, die, das Gameplay, das hat mir nicht gefallen. Also die, immer wenn ich eine Waffe hatte, wusste ich nicht, wie man damit richtig umgeht. Und hier fand ich das bis jetzt besser. Aber du hat, hattest eben einmal auf mich geschossen und das hat nicht funktioniert. Ja. Der Typ hat gerade eben mit mir zusammen den Coin abgebaut und in dem Moment, wo der Coin fertig war, hat er mich gekillt. Oh, oh so. Nice. So ein Boss. Willst du mir sagen, der Sheriff ist tot? So, wie, ich mache jetzt so nur Randung, okay? Ich komme jetzt von der anderen Seite. Oh, pass auf. Pass auf. Und dann pass nehm ich auf. die Waffe. Ah! der ist so schlau, Mann. Digga, so ein tot. Outplay, Digga, hab ich noch nie in Roblox gesehen. Seit wann sind Menschen schlau, bitte? Ja, der ist so smart. Das gibt erstmal ein fettes GG. <lacht> er tötet nicht mal als ihren Gamer, weil das... Komm. Komm, gönn dir den Kill. Komm, gönn dir Ehre. den Kill, Bro. Seine Frage wäre, Ian Gamer tot zu töten. Ja. Er hat Respekt vor Ian Gamer. Wirklich, warum fliegt jetzt Ian Gamer nicht raus? Keine Ahnung, das ist ja, wir spielen ja erst seit 15 Minuten. Der ist seit halt vielleicht 14 Minuten AFK. Das kann so Und Fliegt er ja auch erst nach 20 oh, Minuten raus? Okay, okay wer ist wieder Detective? Ian Gamer. Wen will er schießen? Ian Gamer. Ne, er ist nicht Detective. Der Detective wurde ja vor meiner Fresse getötet. Ah. Okay, wer ist es? Ian Gamer oder zu wem, Für wen entscheidest du dich, Alkohol? Für wen entscheidest du dich? Hä? Für gar keinen? Was macht ein Quall? Für gar keinen? Er hat sich für und gar Ian keinen Er traut sich nicht. <lacht> er wird so sterben. Er wird ihn so töten. Oder er weiß wirklich nicht, ob es Ian Gamer oder der andere ist. Aber der Natürlich muss doch inzwischen es nicht, gecheckt Boi, ja. haben, dass Ian Gamer AFK ist und niemanden killen Ja, könnte. eigentlich schon. Ach ja. Jetzt läuft er hier die ganze Zeit rum, nur, um irgendwelche Sachen zu finden, aber findet nichts. nee was ich auch schade finde hier dran, die Maps mhm. sind irgendwie voll ineinander, äh, eng einander. Äh, eng ineinander, so. Ja, ist das halt viel stimmt. Zu, viel zu zusammengebaut, die müssen auseinandergebracht werden. Und hö! hat die nicht getötet? Hä? Keine Ahnung. Was? Keine Ahnung. Lost? Lost? Okay, Bruder. Alles klar. Ja, natürlich, so geht's auch, ne? Ja. Hier sind überall Geschenke, wie schön. Mhm. Was ist eigentlich mit dieser Palme los, der sieht richtig hässlich aus. Sie sieht aus, als ob die jemand in so ein PS1-Spiel reingebaut hat. Ja, Ach, keine ja. Ahnung, ich glaube, das ist genau der Stil, äh, Style, den Lolaris erzählen wollte. Na ja, schwierig, wenn du diese Roblox-Texturen Ja, und Roblox OGs, die mögen diesen Stil. Wenn du einfach nur eine Textur auf irgendwas klatscht oder was. Genau. Geil, Mann. Komm, stirb, doch! So, ich muss dir ein Geschenkes machen, Anton. Ich bin Marcel was. Warum? bleib hier! Nein, da war der Mörderer! Ey, bei der Detective. Jetzt konnte ich gar nicht in Ruhe abbauen. Was soll denn das? Ach, Mann. Das ist so cringe. Ich glaube, ich hab jetzt auch erstmal Gefährlich. Der Pat mein ich. Der hat's Ich bin einfach zu früh. Naja, ich habe einfach zu früh geschlagen. Ach so. Ja. Keine Ahnung, die Range hier ist viel niedriger als bei ja, Murder Mystery. Ich habe einen Dog bekommen mit 5 Schaden, der ja, nice. Ich kann das nicht 1. Richtig 1. einschätzen, weil 1. Ich habe Murder Mystery nie gerne gespielt. Immer. Wie gesagt, immer wenn ich irgendwelche Waffen hatte, äh. Also ich Ahnung. Mir so, ah, Ich glaube, deswegen wird Murder Mystery, äh, ich meine wird äh, Mad Murderer dieses Spiel nicht. Ich meine, wird Mad Murderer Murder Mystery nicht überholen. Ah, tot. tot und ja, ich wollte irgendwie an dem Murder vorbei, aber er. Tod und Verzweiflung. hat mich blockiert. Tja! Mit ah, er hat mich so, auch Was in der Mad Store. Naja, hey, ich könnte mir natürlich das Candy Knife für 1199 Robux kaufen. Oder ein Candy Reindeer mit 25 Stärke. Mad Mythicals. Ich ja, keine Ahnung. Ja, aber da bist du, die zwei ist halt einfach viel Noob-freundlicher. Noob das ist das Problem bei diesem Spiel. Ja. Die Range ist halt bei der Waffe zu niedrig. Du musst wirklich in der Person stehen, um die zu töten. Äh, oder natürlich werfen, das ist auch möglich. Weil da bist du, du hast irgendwie so ein 5-Meter-Schwert. Ja, aber dieses 5-Meter-Schwert habe ich. Ja, es, es, es macht Sinn, was du sagst. Mich, mich stört das am Murder Mystery, aber es ist vielleicht auch ein Vorteil. Natürlich ist es ein Foto. Mhm. Stell dir vor, du spielst, spielst auf dem Handy oder Nein, auf der Xbox. Ich fand's immer blöd, wenn mich ein Mörder einfach getötet hat, obwohl ich nicht mal ansatzweise in seiner Nähe war. Ja, das war wegen Roblox-Lag. Ja, Roblox-Lag. Ich meine, so generell mit der Range. 5 Meter Range. Ja, hier drin musst du drinnen stehen. Das heißt, ja, hallo Conny, du bist mein lieblings youtuber Nice, Mann. Ja, aber ich hier, bin mein musst hier musst du halt in der Person drinnen drinne stehen. Hier musst halt in der Person drinnen stehen. Das ist cringe. Mhm, er Mystery. Er will mich töten. Nein. Er will mich auch töten. Die werden mich so töten, aber ich muss die Coins abbauen. Ich brauche die Coins. Please. Das ist wie im echten murder Mystery. Ja. Nee, im, Im echten Murder Mystery waren mir ja die Coins immer egal, weil ich das Gefühl hatte, egal wie viel ich davon einsammle, am Ende ist es nichts wert. Hier dauert das auch richtig lange, bis man was hat, aber keine Ahnung, ist irgendwie ein bisschen mehr pleasing. Naja, hier kriegt man das viel schneller, weil äh, hier sind die Preise auch viel weiter Durch Abbauen kriegst du natürlich nichts, da, aber durch Mystery, Das Murder kann sein, halt die Preise bei Murder viel. Mystery, die waren auch immer so unerreichbar hoch. Das stimmt. Deswegen habe hey, ich Anton, nie wirklich du versucht, Com Coins zu farmen. Anton, kannst du mir einen Competitor-Title ein Pad geben? Bam. Nein, geh weg. Ich will mal in First Person spielen. Aber erstmal hier abbauen. Cringe. Ich habe uns also, beide chillen, alle, Er ist genau auf mich zugelaufen. Wir Was jetzt chillen wir? alle. Wie bitte? Also, also, wir chillen alle. Ihr chillt alle, toll. Mhm. Ah, jetzt sehe ich die Palme, die du meinst. Ja, war, ja, das ist einfach so Textur auf Stück geplakt, gepackt. Ja. Wieso habe ich gerade 50 Damage bekommen? Was soll das? Digga, wieso steht er vor meiner Fresse und sagt Hallo Conny? Haha. <lacht> Hallo, Conny. Ja, keine Ahnung, ich werde inzwischen auch manchmal Roblox Victor genannt. Leute, könnt ihr uns nicht unterscheiden? Ja, okay, der, ja. der eine heißt Victor, der andere heißt Conny. Digga, ich bin ein verdammter Weihnachtsbaum. Monet. Ah, ich wollte was. Ah, du bist nicht mal Mörderer, Anton? Was? Nee, ich war der... De also, ich habe die Waffe vom Detective aufgehoben. Und dann habe ich einen äh, Innocent abgeknallt. Was? Ich dachte, du wärst Detective. Ich, ich meine Innocent. Ich meine Mörderer. Was? Ich hatte jetzt ganze Zeit gedacht, so, ja, okay, Leben ist Leben. Der, ja, du bist... Äh Mörderer, ich warte auch auf dich, der bist tot. Ja. Cringe. Du so, kann ich hier runter? Ich wäre gern mal wieder Mörderer. Okay. Ah! Oh, Mörderer hat gewonnen. There, weil ich wusste nicht mehr, dass man da durchgehen kann. Ja, das ist auch eine du? Sache, die ich schade finde. Die Türen sind alle geschlossen. Selbst die Türen, durch die man nicht durchgehen kann, sind geschlossen. Die Türen, durch die man durchgehen kann, sind auch geschlossen. Ja, man schade. weiß es nicht. Das, das ist wirklich komisch. Du kannst selbst eine Tü äh, hellere Tür man reinmachen, braucht... das wäre schon besser. Ja. Irgendwie kennzeichnen wäre schon schön. Aber andererseits... Oder so ein ähm, X auf der Tür. Andererseits macht das das Spiel auch interessanter für Leute, die das Spiel besser kennen. Dann denken sich alle, boah, ich habe Mapkenntnis, ich weiß, dass ich durch diese Tür laufen kann. Nein, das denkt sich keiner, weil du kannst gefühlt durch alle Türen raus äh, durchgehen. Ich werde verfolgt. Das ist der Punkt. Du kannst vielleicht von zehn Türen in eine nicht gehen. Oh, es wurde gestabbert. Es wurde gesteppert. Ich laufe einfach weg. Ich habe die äh, Richtung gehört, aus der der Step kam. Ich gehe in die andere Richtung. Hi. Hi. Hinter dieser Typ, der mich Conny nennt, Anton. Ja, ah, hey. Das der ist von nicht der Mörder. Der war in meiner Nähe, als jemand gemordet hat. Wer war denn der Mörder? Ich habe keine Ahnung. Es muss jemand sein, der nicht wie es ist Mir fällt auf, du kann, wenn du oben bist, in der oberen bist du stuck Du kommst hier nicht runter Oberen ah doch, du kannst da, oh, das wusste ich nicht Da bist du ja immer noch stuck, ja, hier bist du ja immer noch stuck äh, ja. Ich dachte gerade, du kannst hier durchgehen und irgendwo runtergehen, aber nee ja, Das ist auch ich, schlechtes Ich gucke mal, ob es hier irgendwo noch einen Ausgang gibt Du kannst halt nicht oben sein, das ist auch schlechtes Map-Design Ja, oh, das stimmt, die ich das, die das stimmt dafür. wirklich nicht mal, durch den, nicht mal durch den Kamin kann man durchgehen Also wahrscheinlich nee, kann, man dadurch dadurch kann man durch den Kamin gehen. durchgehen Aber da, wenn man zu groß ist, passt man halt nicht Oh, oh uh, die Waffe hat eine schöne Animation. Nee, jetzt hat die funktioniert. Jetzt hat die auch nicht gelaggt, wie vorhin bei dir. Jetzt hat die gerade super, super funktioniert, die Waffe. Bei die mir hätte ich eine schöne Animation gehabt, Digga. Wahrscheinlich hätte ich einfach nur gerade Internet-Lag. Muss das das kann auch das sein. Ich meine, du wohnst am anderen Ende der Welt. Digga, die Server sind eher alle in den USA, von daher. Vielleicht dieser nicht? Nein, alle Roblox-Server sind doch in den USA, oder nicht? Nein. Und vielleicht vier von tausend sind in, äh, ist ja, okay, noch Pakistan? Ich bin ja auch auf einen Server gegangen, der schon existiert hat. Ich glaube, wenn, wenn du auf einen europäischen Server gehen würdest, ja, dann würden die nicht alle Englisch sprechen. Doch, würden sie. Nein, nein, nein, nein. Anton, wer ist Mörderer? Sag mir das. Ähm, der hier. Der hier. Ist der, der Der ist Mörderer. Bist, bist du sicher? Ja, ich bin mir bist sicher. Bist du sicher? Ich bin mir absolut sicher. 100% oder 50? 76. Hm, das ist mir nicht genug. Was geht, Conny? Okay, jetzt geht's mir genug. Ich erschieße den, Anton! Komm ran! Ah! Du bist so ehrenlos, Mann. Ich weiß. Ich hab dich angelogen. So, okay. Okay, erstmal eingesammelt. Du hast deinen Fanboy getötet. Ich habe meinen mein Fanboy, Fanboy getötet. Ich wollte getötet. ihn eigentlich töten, aber als du gefragt hast, was denkst du, wer ist Murderer, wusste ich, dass du Detective bist und ich wollte ihn nicht töten vor deinen Augen, während du zielst. Cringe. Erstmal Coin hier einsammeln. Aber du hast keine Zeit mehr, hast Noch vier Sekunden. Oh nein, ich habe noch 96 Sekunden oder die Hälfte. Die Zeit geht voll schnell nein, runter. Nein, du hast keine. Ja. Du hast zwei Sekunden. Töt ihn schnell! Ja, Good easy. Job, Super gemacht, ich bin stolz <lacht> auf dich. Ach, die Zeit geht sogar hoch, wenn man Leute tötet. Gut. Irgendwie immer noch schwierig, immer noch schwierig, das Spiel. Wie gesagt, die Maps müssen einfach nur besser werden. Ja, es Sobald es bessere Maps es gibt, es ist Es halt kein Spiel, wo ich mir denke, jammern Aber ich finde es angenehmer als ein Murder Nö, doch, Free. mittlerweile, mittlerweile finde ich schon geil. Sag ich so, wie es ist. Also, ich habe schon Spaß, aber es ist halt nicht so ein Banger. Ja, sowieso, aber Es ist jetzt nicht jetzt so, dass ich, ist, mir, ich, dass das ich mir morgen denken werde, Mann, ich werde unbedingt, ich will unbedingt wieder Mad Murderer spielen. Aber wenn ich das nächste Mal so ein Spiel in, in die Richtung TTT oder so spielen möchte in Roblox, dann Mad Murderer. Nice. Okay, Anton, wer meinst du, ist, äh, Traitor? Äh, du? Nee. Nee, dann der hier. Wer denn dann, dann? Der hier? Hast du, hast du zufällig eine Waffe? Nee, ich hab keine. Tja, ich aber! Meine Fäuste! Nein, Bam, bam! Ah. Ich hab keinen im Maut um. Oh, warum gibt's hier nicht Ragdoll? Oh, ich, ah, ja, das ist der Mörderer! Mein... Der hat rote Mütze! Rote Kanone, rote Kanone, rote Kanone, rote Kanone! Ich bin tot! Rote Kanone, rote Kanone, rote Kanone, Anton. Rote ja. Kanone, rote Kanone, rote Kanone. Nö, ich gehe jetzt erstmal Eggs öffnen. Nö, ich geh jetzt mal nach oben. Ich öffne jetzt Eggs, ich habe genug Coins. Und ich kriege ein... Ich werde sterben. Ich habe ein Pick. Oh, man darf keine Picks füsen. Soll ich mein Pick füßen? Ja, mach mal. <lacht> da steht no picks allowed. Okay, ich packe jetzt ein Pick rein. Drück auf Views, mhm. sag Yes und siebenprozentige Chance und failed. Epic fail. Und es ist weg. und oh, das ist weg. Also Anton, schau mir mal zu, Digga. Warte, ich, ich, ich hab dir gerade noch ein Ei. Nein. Ja, ich habe das Pick zurückbekommen, sehr gut. Du darfst keine Eier öffnen, Anton. Okay, ich schau dir zu. Warum? Warum musste ich dir dafür jetzt gut, zuschauen? Weil ich bin happy. Du hast das erste Mal auf dem großen Töpfchen gemacht. Ja. Ja, der muss der Typ bitte. Ah, keine Ahnung. Ah, der Typ ist gerade unten in der <lacht> oh. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ja, was ich sagen, Das ist man halt wirklich stuck, wenn man oben ist. Ja, das ist halt die sch sch schlimme Sache. Und ich kann ja halt nichts anderes machen, außer nach oben laufen. Äh, ich bin stuck. Äh, warte, was? Ich war gerade kurz stuck im Weihnachtsbaum. Nice. Ich, warte, war ich nicht der letzte Überlebende? Nee, das da ist troll. Da ist immer noch jemand. Das in ist dem doch Schrank. troll. Das kannst du mir doch nicht sagen. Ey, aber der ist doch gut versteckt, ne? Nee, der ist cringe. Was macht der Typ vor allem der? War, war, ist einfach nur die ganze so rumgelaufen, oder was? Sucht er den Typen nicht mal? Ach, wie schnell der die Messer werfen kann. Er sucht den Typen ja nicht mal. Doch, er sucht der doch. Er sucht grad. den Typen ja wirklich nicht mal. Ah, jetzt sucht er gerade. Äh. Was? Ich hätte den, nicht einen in den Schrank, Schrank nachgeguckt. Den nicht. Der. Ich hätte auch nicht nachgeguckt, aber den einen Schrank hat er nachgeguckt. Warum nicht in beide? Das würde ich mal sagen, ist ein Epic Win. Naja, muss ich beeilen. Er muss noch gucken, ob er in der Garage ist. Ja, ja, ja. Ist da jemand? Nee. Nee, da Trinch. war niemand. Epic Trinch. Win, yeah. Epic Win. Ja, das ist auch immer so epische Musik, wenn man gewonnen hat. Die Lied Falco schreibt BSD. Das heißt, das Bass. Hm. Bestimmt, das heißt Based. Ne, das ist aber wirklich schwierig denn das Spiel. Halt, die Maps sind einfach wirklich kacke. Die sind. Das ist zu wenig Platz und alles. Na. Kann ich doch. Also das Spiel wäre wirklich zehnmal besser. Caps einfach nur größere Maps. Das stimmt. Ja, ja, ja. So, wer von denen ist Mörderer? Ähm, du? Oh. Wer war das? Nicht wirklich. Ich hab keine Ahnung. wer war das? Er ist nach links gegangen, gerade als ich auf ihn schießen wollte. Conny, Der Conny-Fan! Ich kann dich treffen, weil ich schlecht bin. <lacht> Echt? <lacht> Lass, was kann ich beim Stehen? Komm, knall ihn doch einfach ab. Er soll wegbleiben. Mal. Knall ihn ab. Knall ihn ab. Headshot. Hä? Was? Hä? Wer war das? Er hat das? Ihn doch vor unseren Augen getötet. Hat, Hä? Oh. W was? Ich glaube, wir haben beide einfach nicht richtig Hä? hingeguckt. W was? Please, Pet? <lacht> Please, Pet? <lacht> Hä? Ich weiß auch nicht. Was? Zur Hölle? Ich hätte die Coins aufsammeln müssen. Digga, was? Ja, ich sehe, ich hätte auch meine Coins aufsammeln müssen. Vor allem eine Sache, die ich hier noch nicht gut finde. Wie kann es sein, wenn ich auf ihn schieße, er dann stirbt? Wieso so, sterbe ich nicht? Ja, wieso, so, äh, wieso so, sterbe ich nicht nur? Das ja, das fände ich auch schöner. Aber keine Ahnung, das vielleicht auch wird, wird dadurch halt das Innocent Team äh, für, einen schlechten Traitor, äh, für einen schlechten Detective auch noch bestraft, keine Ahnung. Naja, das ist trotzdem dumm. Ja. Weil das ist das Geile gewesen an der Golden Gun im, äh, ich wies' es nochmal, an, an, Gary Smott. Dass man dann wusste, der Typ ist safe. Ja, das wird hier weggenommen, indem die Person einfach umgebracht wird. Hm. Was macht der Typ hier eigentlich? Die machen einen one v one aber dodgen sich gegenseitig die ganze Zeit. Nice. Cringe. Uh. Puh, Pause. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, weißt du, wie du diesmal in Person 50 schießen kannst. Ja, man kann in Third Person vernünftig also, schießen, das finde ich so angenehm. Es sah aus, als ob er in Third Person schießt. Ja, ich, ich nice. schieße die ganze Zeit Third Person. Ich denke gar nicht daran, in der First Person zu schießen. Ich füße jetzt einen Dog. Ja, übrigens, Fusen ist hier nicht wirklich Fusen, sondern Fusen ist Epic wie Fail. eine Goldmaschine. Epic Fail. Ja, Epic Fail. Ich glaube, da stand auch, man hat nur 7% Anton. Chance oder so. Anton, ja. mach die Augen zu und bleib stehen. Ich mach die Augen zu und bleib es stehen. Es ist ganz... Es ist, es ist ganz... Bleib stehen, bleib stehen. Es, ist, es wird ganz kurz sein. Ganz kurz? Was denn? Ah! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> was? <lacht> Please, please! Tja, darauf tanze ich erstmal meinen Siegestanz. <lacht> <lacht> er geht zurück. <lacht> Tja, ja, hey, kriege ich ein Pad. Krieg ich ein Pet, please? Bitte ein Pet, bleib, bleib stehen, bleib Schreib stehen. Schreib ihm mal, please, Pet. Bleib stehen. Ich habe ihm, please, Pet. Please, Pet. Was sagt er dazu? Wenn er Nein sagt, töte ihn. Oh, er fein. sagt, fein. Okay. Dann Danke. Gut, dann wird er als letztes getötet. Dann wird er leben. So, wer will hier sterben? Willst du sterben? Ich, ein Pet. Der nicht Detektiv macht gerade Rambazamba. Ich bin innocent. <lacht> Guck, ich habe sein Vertrauen gewonnen. Ja, Mann. Ich habe sein Vertrauen gewonnen, Anton. Du bist so schön. <lacht> Denn ich, bin Mann, nicht wie ich könnte nicht dich jemals erschießen. <lacht> ja, ich bin so wunderschön. Das Problem Was ist, da oben Technik sind zwei sein, also. gefährliche Leute. No. Okay, töte jetzt den jetzt letzten gefährlichen der. Leute. Sehr gut. Easy. Oh, der hat... nee, Die Coins nicht. mitnehmen, ganz wichtig und richtig. Ich glaube hier drin ist doch jemand. Nee. Oh, doch? So. Der ist da reingerannt. Der letzte war unten. Ich nehme mal kurz meine, ich nehme mal kurz die Coins mit, ganz wichtig und richtig. Ja. So, wo könnte der letzte sein? Keine oh, Ich hab den gesehen, ich hab den gesehen. Er kommt, er kommt. Er ist oder? weggelaufen. Nee, er ist zurückgekommen. Er ist weggelaufen. Er ist zurückgekommen, cringe. Komm her, kleiner Mann. Ich hoffe, er läuft. Oh nein, er hat die Waffe, er hat die Waffe. Er hat die Waffe, er hat die Waffe, er hat die Waffe. Wie, wie, wie werfe ich? Wie wirft ich man? Ich weiß auch nicht. Hä? Wie wirft man bitte? Versuch mal F. Hä? F? Friere ich auch nicht. Ich kann das nur streicheln, das Messer. F -E -Q. Cringe. <lacht> es geht nicht. Ich dachte, man kann Eins das Messer werfen, Digga. Nee, man kann das nicht werfen? Nein. Mausrad? Eins, nee, zwei auch nicht. Mausrad? Nee, damit äh, scot ich ja raus. Cringe? Okay. Ich dachte mal, man kann das besser werfen. Kann man auch. Hä? Das, wie denn? Ich weiß es auch nicht. Wie kann man das besser werfen? Aber Out warte, in Roblox möchte man ja immer, dass die Instructions auf in den Dings stehen. Nee, okay. Da steht nicht, wie man die Steuerung macht. Schade. Autofrognief! Autofrognief. Ach, links kling halten! Echt? Das ist ein Cringe-Moment. Das ist ein richtiger oh, Cringe-Moment. Daran hätte ich auch nicht gedacht. Links den Kalten, Digga. Das ist so ein Cringe-Moment. Ich so hätte ihn so getötet deswegen. Ich hätte ihn so getötet. Ich musste auf Nahkampf gehen, weil ich nicht wusste. Ich hatte keine Ahnung. Ey. Ich liebe meine Pets. Erstmal einsammeln, bevor ich sterbe. <lacht> Was? Du wirst sterben, Cringe. Ab zum Barbecue, Anton. Please. Was ist? Oh, ich hab gerade oh, jemand, jemand sterben tot. hören. Und hier ist eine Waffe, Anton. Ja, hier sind Tote. I got the power. Hier sind Tote, bam, Victor. Bam, bam, bam. Oh, Gott. oh, das funktioniert jetzt nicht ziemlich gut, in um Third Person zu schießen? Ja, das hat mich. Oh, das hat mich ma, positiv ma, ma, überrascht. Ma. Ich will durch dieses Fenster entkommen. Oh, Münzen. Ich finde auch die zu... Mad Murderer Coins sehen gar nicht mal so schlecht aus. Nö, nee, ne, sie sind ganz nett, habe ich ja vorhin gesagt. Mhm. Ma, ma, ma, ma. I wanna ho oh! Ich bin im Untergrund, Anton. Du bist im Untergrund, aber du lebst noch? Ich weiß jetzt, wie mein Untergrund kommt. Ich weiß jetzt, wie mein Untergrund kommt, Anton. Nach all den Days. Ja. Es ist so, als ob ich First-Person-Shooter spielen würde. Meinst du, meinst du, weiß ist es? Der Typ in weiß? Nein, es ist der Typ, also der gerade gefragt hat, ob Murder Afk ist. Ist sie sicher? Ja. Okay, weil der Typ ist hier, den ich meine, ist glaube ich Afk. Because I wanna hold him like they do in Texas Place. Ich will sagen, der Knie Typ Knie ist Ja, da ist es. du hast recht, Anton. Du hast recht. Ich hab Wood Knife. Ich hatte doch schon Wood Knife oder nicht? Ich habe keine Ahnung, aber Anton, ich habe Angst. Was? Der Typ ist nicht mehr Afk? Aha. Ich hab das schlechtes live gezogen, Victor. Ich werde jetzt eine Waffe ziehen. Und welche Waffe hast du? Ein Stumpf. Yeah. Dann werde ich ein Knief ziehen. Ich habe ein Watter bekommen. Du musst jetzt im Inventory natürlich auch ausrüsten. Ausrüsten. Ausrasten. Natürlich. Die haben fünf... Was? Die haben fünf Damage. Das heißt, ich mache mehr Schaden mit denen. <lacht> ja, keine Ahnung, play. vielleicht ist das Seltenheit. Nee. Vielleicht bist du einfach nur cringe. Oder vielleicht sorgt das auch dafür, dass man schneller abbaut. Ries. Nee, vielleicht mehr Coins bekommen, das würde Sinn machen. Das wäre schön. I wanna hold them like they do in Texas, please. Mm. Nein! Was ist passiert? Ich dachte gerade, jemand hat ein Knife okay. auf mich geworfen, aber das war nur ein Pad, das rangesetzt wurde. Nice. Ich schieb gerade einen Typen herum. Sehr gut. Dieses Spiel könnte wirklich ein Horrorspiel sein. So nah, wie es die ganze Zeit ist. Ja. Eig Eigentlich muss nur die Kamera auf sehr nah am Körper dran gelockt sein. Ja. Oh, pass auf, da kommt der Mörder. Er ja. hat <lacht> eine Granate geworfen. Das sieht wirklich komisch aus, wenn Leute Pads ransetzen. Ich denke immer, der wird knife. Ich glaube nicht ich nach da oben. Ich bin da schon drin. Aha. Ich versuche hier gerade einen Weg herauszufinden, zu finden äh, zu finden. Ja, ich ja eigentlich ja über Und den Kamin, du aber dumm. wir sind zu groß für den Kamin. Cringe. Lolaris ist hat nicht damit gerechnet, Design. dass wir solche Monster sind. Digga, du bist normal groß. Nein, wir sind Monster. Lolaris ist einfach nur ein Zwerg. Ich bin ein Monster, du bist klein. Ja. Ich passe da trotzdem nicht durch. Ja, ja weil es schlechtes Map-Design ist. Ja. Ja. Warum? Warum passt man hier nicht durch? Deine Stirn hängt an, an diesem Ding, an muss muss runter, durchkriechen. Please. Ist jemand, ist jemand schon gestorben? Irgendwie nicht. Ah, uh, Dann ist es vielleicht wieder Ian, oder? Ah, ne, Ian ist inzwischen raus. In Murder Mystery habe ich nie gewusst, ob ich Murderer war oder nicht. Hier weiß ich das. Ja, weil, du, weil hier ploppt der, das in der Mitte achten, des Digga. Bildschirms auf mit einer Animation und Soundeffekten. so dass ich es auch mitbekomme. Mhm. Ja, ja, ja. In Murder Mystery habe ich das jedes Mal übersehen, wenn ich Murderer war. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wo ist der Coin, please? Tja, der ist schon fast weg. Nein, meins, meins, meins. Mein. Oh, ich war cringe. doch gerade weggelaufen. <lacht> Waiting for you. Ich treffe nicht, Anton. Ich habe zu früh geschossen. Ich, oh, ich bin so. Ich bin Neo aus Matrix, Anton. Und du bist nie aus Matrix. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, er kann einfach nur nicht zielen. Nee, ich <lacht> kann auch nicht zielen. Ja, dann lauf einfach ich durch den Busch. Ja, ich Ja, ich gesprungen. Lauf durch den Busch weg und höre mich. Nee, das von wäre Cringe. Okay, das wäre cringe. easy. Du bist so ein Boss. Because I want Lass dich ansehen. Lass dich ansehen. Texas, yeah, nice. Gut. Nie wieder. Nie wieder das Spiel. Nie wieder dieses Spiel. Das war's und ciao.